Lüften ist wichtig, aber ich kann im Unterricht nicht die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Dafür habe ich mir einen Lüftungswecker mit dem Calliope Mini programmiert. Wenn ich auf die Taste A drücke, leuchtet für 20 Minuten lang das grüne Licht. Diesen Vorgang habe ich hier stark abgekürzt. Danach erscheint ein Symbol, dass ich die Fenster öffnen soll. Habe ich die Fenster geöffnet, blinkt für 5 Minuten lang die gelbe Lampe. Wenn die gelbe LED erlischt, habe ich genug gelüftet, kann die Fenster schließen und der Vorgang beginnt ganz einfach von vorne. Das Programm verlinke ich euch unten. Ihr könnt es nach eigenen Wünschen anpassen. Viel Spaß damit.